Dreckszeug ist das Dreckszeuge ist das Dreckszeug Dreckszeug Drecks Drecks Drecks Drecks Drecks Drecks die SPD hat ja jetzt gerade einen Vorschlag rauskauen, dass sie Cannabis als Ordnungswidrigkeit ansehen lassen möchten, was bedeuten würde, wenn die Polizei das sieht, kann sie auch weggucken, sie müssen es dann nicht verfolgen. Was bei einer Strafverfolgung anders ist, dann müssen sie es verfolgen. In Berlin ist das so, dass wenn du als Erwachsener mit bis zu 10 Gramm erwischt wirst, der Staatsanwalt es einstellen soll. Bis 15 Gramm kann er das einstellen. Wir gehen straffrei aus. Es wird zwar alles weggenommen, aber wir gehen straffrei aus. Jetzt sagt die SPD, okay, wir möchten außerdem, ähm, wir möchten außerdem, dass die Leute, äh, also dass Ländermodellprojekte machen dürfen, wenn sie wollen. Dann gehe ich ganz stark davon aus, Berlin wird es wahrscheinlich machen und ein paar andere Länder auch also oder Bund, also Bremen zum Beispiel oder so, Schleswig-Holstein könnte man vorstellen, aber Bayern und Baden-Württemberg ganz sicher nicht. Also da kann ich mir das einfach nicht vorstellen, dass die da so cool drauf sind und sagen, okay, wir machen es trotzdem. Irgendwie ist dieser Vorschlag trotzdem nicht schlecht, vor allem jetzt, weil sie es jetzt endlich rauskauen haben. Jetzt hat endlich die Frau Ludwig ihre Maske fallen lassen. Das Gespräch, was sie da angeblich mit allen Akteuren führen will, um diese Schwarz-Weiß-Malereien aufzuweichen und bla bla bla bla, das war alles nur Gelaber. Jetzt hat sie es zugegeben. Sie möchte einfach nur die Konsumenten reduzieren. Die Zahl der Konsumenten reduzieren. <lacht> Wie denn, wenn die Leute gar nicht wollen? Wer nicht aufhören möchte, hört nicht auf. Wer aufhören möchte, hört auf. Und wer damit gar nicht anfangen will, der fängt damit auch nicht an. Man muss es reguliert freigeben, mit einem freien Markt, Werbeverbot drauf, für Erwachsene in Laden. bla bla bla, mit Registrieren von mir aus. Am Ende läuft es immer auf dasselbe drauf raus. Hey. Die Politik von der CDU, so Kontrolliert nur. Die wollen alle kontrollieren. Jeden Menschen. Und weh, du machst irgendwo einen kleinen Fehler, dann wollen sie dich auch nur krass bestrafen. Der Gag ist es, kaum haben sie dich wieder irgendwas in Haft. Dann werden auch deine Strafen einfach so in dieser Reihenfolge abgesessen, dass du möglichst lange da drin bist. Wenn man es andersrum setzt, dann kann man plötzlich mit zwei Drittel oder mit Halbstrafen und sowas arbeiten. Aber da gucken die überhaupt gar nicht drauf. Hätte ich mich nicht selber eingesetzt, dann wäre ich aus 2001 entlassen worden. Ich blende da mal meine Strafübersicht ein. Wie ihr sehen könnt, sind es ja mehrere Strafen: 99, 2001 und nochmal 2001, weil es so kleine Strafen sind, Geldstrafe und so, so Kinkelitzchen. Haben sie das nach hinten gepackt, statt nach vorne. Das ist gleich Absitz. Das erste, was ich, was ich dann abgesessen hätte, wäre dann das gewesen, um so Bewährungswiderruf und so Zeug. So dass man Endstrafe, die letzte Strafe dann hinten, dass man damit zwei Drittel oder sowas arbeiten hätte können. Ja. Ich habe es dann aber auch so rumdrehen lassen, dann habe ich am Ende mit meiner Therapie das Ganze wieder verkürzen können. Uh, und konnte halt das Jahr 2000 draußen erleben. Ich wollte das Silvester 99 auf 2000 auf gar keinen Fall im Knast verbringen, wegen dem Kiffen oder wegen anderer Drogen, überhaupt wegen sowas. Weißt du, ich finde das eh schon so also ein Hardcore-Einschnitt in die Grundrechte, dass es äh, die Politik ein Gesetz macht, dass die Polizisten befugt, in einen Wohnraum einzudringen. Das ist ein besonders, vom Grundgesetz, das ist ein besonders geschützter Rahmen und Raum, in dem darf jeder machen, was er will, solange niemand anders schadet. Hä? Hey, oder, warum kommen die denn dann und drehen die Wohnungen auf halb acht. Die kommen da rein, alles wird auf den Boden geworfen, alles auf die Schubläden raus und Klamotten, Zeug, bam. Die interessiert es auch nicht, wenn sie dann da drauf rumsteigen. He. Das ist ein absolutes Chaos, was die danach hinterlassen. Manchmal werden dann auch noch Wände aufgeschlagen oder, oder rausbrochen, wenn da irgendwo eine Holzwand ist oder der Boden aufgerissen, wenn sie da was verdächtigen. He. Das ist schon, schon echt echter extrem krasser Einschnitt. Wegen was? Wegen nichts, wo man anderes schadet. Klar sagt sie immer, wir möchten ja bloß die Händler. Die Konsumenten interessiert uns ja gar nicht. Und natürlich interessieren wir euch, weil sonst würdet ihr uns ja nicht die ganze Zeit ficken, oder? Dann würdet ihr uns ja nicht die ganze Zeit irgendwie gängeln. Jetzt sagt sie ja, wir gehen gegen die Clans vor und gegen die Dealer in die Parks. Äh, hallo, hier geht es auch gegen die ganzen Konsumenten davor. Wenn die Nächsten haben, ihr zwingt sie dazu, auf dem Trocknen zu sein. Das wollt sie doch, aber warum denn? Hört doch immer zum Zaufen auf, hey. Das regt so auf eure Doppelmoral von der CDU und CSU, die Säuferei da drin, und dann immer sagen, wir haben schon ein Problem. Ja, weil ihr besoffen seid, deswegen haben wir ein Problem. Ey, das regt mich richtig auf, ehrliche. Hey. Und da bin ich damit nicht alleine. Ich weiß, dass es da ganz, ganz viele Menschen gibt, die es richtig aufregt, dass er immer Wasser predigt und Wein säuft. Das ist ekelhaft. Hey. Hört's doch mal auf damit. Also eine Drogenbeauftragte oder einen Drogenbeauftragten, lasse ich mal ja eingehen, aber der sollte sich über Reinheitsgrade und über Höchstgrenzen äh, informieren und sollte da Regeln einführen. Werbung, dass es das verboten ist. Schauen, dass der Alkohol endlich mal aus dem Supermarkt rauskommt. Auch Wein. Da können einen speziellen Laden, verstehst du's? Nichts mehr im Supermarkt, Zigaretten kaufen und Schnaps kaufen. Gleich so an der Quengelkaste, wo, wo die, super, die Süßigkeiten liegen. Äh, Alter, irgendwie ist es halt schon sowas von ekelhaft, hä? Das eine wird so gepusht. Es gibt Fernsehsendungen auf pro 7, hey, wo, wo Leute betrunken gemacht werden. Weil lustig ist. Wisst ihr, wer da in, in dem äh, Aufsichtsrat sitzt? Der Herr Stoiber sitzt da drin, der ist von der CSU. Kann es sein, dass vielleicht da in äh, die Aufsichtsräte von den ganzen Medien eventuell welche von der CDU, CSU drin hocken? Manchmal habe ich so mich so das Gefühl, hä? Hey, wenn die äh, die gerade sagt, oh, das geht ja gar nicht mit Cannabis, dann kommen plötzlich lauter Artikel und Berichte, die vom letzten Jahrhundert stammen. her. Da werden dann wieder Sachen da hervorgezerrt, die überhaupt nicht stimmen. Da werden wieder Leute aus dem Fenster springen lassen, da werden wieder äh, das THC wird wieder stärker, wie vor, oh, früher war das nicht so stark. Das haben sie schon die 80er Jahre erzählt. Jetzt erzählen sie uns heute, das Zeug heute ist stärker sind die 80er Jahre, es ist nicht mehr das gleiche und deswegen viel gefährlicher. Dasselbe haben sie in die 80 gesagt, das Zeug heute ist viel stärker als früher in der Hippie-Graut aus den 60er Jahre das ist viel gefährlicher. Merkt ihr was, hey, die alte Leier, das könnt ihr euch wohin schmieren, wir sind nicht so vergesslich. Ich bin auch nicht der älteste Kiffer, was das immer, ich, ich bin nur einer von den, einen der sich halt nach vorne drängelt, hey Rampensau, aber es gibt etliche, hey, die älter sind als ich und die immer noch konsumieren. Die haben wir damals schon, die haben sie herbracht in den 60er Jahre, die Hippies. Da gibt es doch die Leute, meinst du die hören auf oder was? Meinst du die hören einfach auf, weil irgendjemand gesagt hat, du, das ist was verboten, geht, das darfst du nicht machen. Oder, oder, oder, so geht's nicht. So geht es wirklich nicht. Alter. Die SPD ist zwar jetzt auf einem auf einen, auf einen guten Weg in die richtige Richtung, aber die haben es auch nicht gemerkt, dass das nur einen Schma Schwarzmarkt stärkt die Leute werden natürlich dann äh, machen, was sie wollen. Ja? Aber wo kommt denn das alles her? Und wir kriegen das Steuer. Also das geht nicht, Leute. Da hat es nicht fertig gedacht. Wir können nicht das Duldungspolitik wie in Holland machen, also in den Niederlanden, wo das ja auch so ist mit der, mit der Backdoor-Problematik, dass die gar nicht wissen, hä, äh, ja, ja, das ist ja halt da illegales Zeugen, das wird alles so geduldet, aber es ist so ein Steuern. Ah, das geht halt nicht in Deutschland. Bei uns muss das schon richtig, weißt du, kennst du ja, Beamte, drei Stempel drauf und dann alles schön abordnen und mindestens dreifache Ausführung. Ich werde nicht müde, den Leuten vorzubeten, sie sollen die Grünen wählen. Warum? Die Grünen haben eine gute Umweltpolitik, die sorgen sich um unseren Planeten, so wie halt die meisten von uns auch, die sind nicht bloß hinterm Profit hier, einige mit Sicherheit, die sind ja auch alles bloß Menschen. Sie haben schon in die 80er Jahre angefangen, die, die Grünen in München, die Jungen, also die Jugendorganisation der Grünen in München, die hatten Plakate damals, jeden Tag ein Joint für jedermann. Das ist das Ziel. Weißt du, was ich meine? Die lügen nicht, wenn sie sagen, dass sie dafür kämpfen, die kämpfen schon die ganze Zeit dafür und sie haben das fertige Kontrollgesetz schon in der Schublade. Darüber kann man noch ein bisschen diskutieren, aber dann äh, können wir es auch fertig durchjagen und dann haben wir das endlich legal. Danach kann wieder jeder wählen, wenn er will, sollten die Grünen ihnen dann doch nicht so toll sein, so gut sein, wie sie sich vorstellen. Alternativ könnt ihr von mir aus auch noch die Linke wählen, wenn ihr ein bisschen mehr Sozialkomponente haben wollt. Aber auf gar keinen Fall CDU, CSU, AfD oder FDP. FDP will es in der Apotheke haben. Die Apothekerpreise sind der Wahnsinn. Das Zeug ist auch nicht so toll man wird genauso über den Tisch gezogen, weil die Dosen mal nicht, nicht wirklich ganz genauso voll sind, wie sie voll sein sollten. Wenn die 5 Gramm zahle, will ich 5 Gramm und nicht plus 4,8. Weißt du, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt Leute, die haben verschimmeltes Cannabis gehabt in der Dose von der Apotheke. Da gibt es welche, die haben dann Samen drin gehabt. Das ist auch ganz viele hatten diese Chargen gekriegt von Pedanius war das, ich weiß nicht, wenn sie so nett sind, dass man danach anbauen kann, das ist ja ganz freundlich, dann sollen sie aber bitte auch ein Zelt mitschicken, eine Lampe, Erde und das ganze Kram, was man halt so braucht. Ja? So günstig ist es mit Sicherheit auch nicht, was das, äh, was das dann kostet, wenn man das dann ähm, selber anbaut. Müsste man mal durchrechnen, aber ich bin mir sicher, es ist billiger, als wie das Zeug, was man in der Apotheke kaufen muss. Und das regt mir auch so auf. Heißt, Leute, die genug Geld haben, bezahlen halt einen Arzt für ihr Rezept. Dann gehen sie in die Apotheke und holen sich ihr Cannabis ab. Und wenn irgendwas ist, haben sie da ja, ein legal Rezept bezahlt und hin und her und nichts passiert. Die können mit dem Auto weiterfahren, mit dem, Führersche mit dem Führerschein wird ihnen nicht weggenommen. Das ist auch, Alles toll, hey, alles toppy. Aber das muss auch für Kassenpatienten gelten. Weißt du, was ich meine? Das kann doch nicht sein, dass man, dass man wir auch bezahlen müssen für unsere Rezepte und für unser Cannabis in der Apotheke. Die Apotheker, die machen ein gutes Geschäft, das ganze Import-Cannabis, das geht alles weg. Aber wieso gibt es dann so viele, die ein Problem haben und nichts bekommen? Ha? Facebook ist voll mit Gruppen. Mit Menschen, die es versuchen, egal wo in welchem Bundesland, irgendwo was zu bekommen. Und da stellt sich daher Spahn hin und brüstet sich ja ganz toll, wir haben jetzt da so viel Cannabis aus Holland importiert, dass es keine Engpässe gibt. Natürlich gibt es Engpässe. Weil nicht jeder das vom Betrokam brauchen kann. Es gibt auch noch andere Sorten, die auf bestimmte Krankheiten besser wirken. Wenn einer Schmerzen hat. Oder von mir, aus, sagen wir mal, äh, was kannst Sie noch, es gibt so viele, also bei mir ist halt Schmerzen, deswegen kann ich nur mal das Beispiel bringen, aber wenn einer mit Schmerzen ankommt und sagt, hey, da ist eine Sorte, die ist super, die brauche ich, sagen wir mal Pedanius, ich wir noch gar keine Namen, sagen wir mal XYZ, 24% THC, und nur diese eine Sorte ist genau das, was mich braucht, jetzt nimmst du die, gewöhnst dich dran, pendelst dich ein, hast kaum noch eine Rauschwirkung. Ja, und dann gibt es das nicht mehr. Und dann kommt der Herr Spahn um die Ecke und sagt, ja, dann nimmst du halt ein Petrokan. Und das Petrokan haut dir dann die Füße weg, weil du es nicht gewohnt bist. Verstehst du es? Das kann man nicht machen. Das ist nicht nur THC und CBD. Das musst du endlich mal in eure Schädel reingehen. Hey. Geht das nicht? Kapiert sie das nicht? Das ist keine Chemie. Das sind keine Pillen, wo man immer die gleichen Wirkstoffe benutzt und dann ist immer gleich. Das funktioniert dann nicht so. Das ist Biochemie. Das funktioniert anders. Aber das kriegt sie ja nicht in eure Köpfe rein. Wenn man, wenn man schon hergeht und sagt, hey, ja okay, wir müssen einen Weg finden, dass man die Konsumenten ein bisschen, damit es halt der Harm Reduction, weißt hey, schon, mit dem... Äh, und dann gehe ich her und bekämpfe bloß noch mehr. oder, oder, oder, Was, du, was ich meine? sowas was wählt man doch nimmer. Wer so lügen kann, das ist ja unglaublich, was das für eine Schauspielerin ist. Wie kann das denn sein, dass man auf dasselbe dämliche Ergebnis wie Frau Mortler kommt, wenn man echt mal mit Fakten konfrontiert wird und sich das dann mal durchliest und anhört und schaut und nicht sich nur auf die Alkoholikerseite stellt, und da Entscheidungen trifft, damit ja dieser Markt nicht kaputt gemacht wird. Alkohol, Chemie, ey, die Seilschaften, weißt du was ich meine? Sind schon wieder unterwegs, die alten Männer mit dem Bart. Ey, Zigarre rauchend, Whisky saufen, Bier schlürfen. Du nach Hause, ey. Echt, ihr Oldtimer. Willkommen in der Zukunft. Dreckszeug, das nicht, das heißt, nicht, nicht dort no. un eine Rolle.